Frank wollte wissen, wie viel Liter Bier fließen eigentlich pro Stunde durch euren Flaschenkeller. Mein Name ist Christoph und das ist eine Minute Bier. Wenn wir, wie in diesem Falle, Dritteliter Flaschen füllen, sind das etwa 13.000 Liter pro Stunde. Füllen wir Liter Flaschen, sind es sogar 20.000. 20.000 Liter entsprechen etwa dem jährlichen Bierdurst von 200 Deutschen. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.